Thank you. Herzlich willkommen zu diesem Video. Dies ist im Grunde genommen schon mein drittes, aber das zweite musste ich leider, obwohl mir das sprachlich eigentlich super gut gelungen ist, musste ich das leider in die Tonne kloppen, weil die Nebengeräusche zu stark waren. Ich bin extra für das Video in eine wunderschöne Natur gegangen mit einem ja, munter fließenden Bach und habe mich direkt neben den Bach gesetzt und die Nebengeräusche, die nachher der Bach produziert hat, waren viel zu laut, sodass meine Stimme kaum noch zu hören war. Herzlich Willkommen zu meinem zweiten Video. Das wäre zu anstrengend gewesen, wie auch immer. Der Damm ist aber gebrochen. Ich habe jetzt einfach Lust, Videos zu machen. fühle mich jetzt schon einiges lockerer und äh, freue mich einfach. Wie können wir unsere innere Kraft aktivieren? Dies ist das Hauptthema dieses Videos. Überall gibt es inzwischen lebendige und ausdrucksstarke Initiativen, die dieser Kraft kollektiv, kreativen und unüberhörbaren Ausdruck verleihen. Als passende Eingangsworte habe ich das Statement von White Eagle gewählt. Wir können in ein Loch fallen oder durch eine Pforte schreiten. Es liegt ganz bei uns. Das sagt White Eagle, Häuptling der Hopi-Indianer zur gegenwärtigen Situation. Wir fallen ins Loch, wenn wir die Propaganda der Mainstream-Medien konsumieren und in Pessimismus verfallen. Wir schreiten durch die Pforte, wenn wir für unser Zuhause und unsere Körper sorgen, wenn wir nicht aufhören zu singen, zu tanzen, ein Feuer zu entzünden und uns zu freuen. Sei deshalb gelassen im Sturm, bleibe ruhig, bete täglich, mache es dir zur Gewohnheit, das Heilige jeden Tag zu treffen. Zeige Widerstand durch Kunst, Freude, Vertrauen und Liebe. Als Einstieg möchte ich dir jetzt einen schönen Impuls geben. Vielleicht hast du schon mal vom sogenannten Energiekörper gehört oder hast Übungen gemacht, ihn zu spüren. Vielleicht hast du darüber in meinem Blog auch gelesen, wo ich das beschrieben habe. Das ist eine Übung, die ich von Eckart Tolle übernommen habe. Und die geht so... Du nimmst deine Hände und fühlst darin einfach deine Lebendigkeit. Das könnte ein, ein Kribbeln sein, ein Strömen, eine Wärme. Das lässt sich vielleicht nicht alles mit dem präzisesten Wort ausdrücken. Du wirst aber einfach das Leben darin spüren. Wenn du die Hände gegeneinander richtest, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Vielleicht spürst du sogar irgendeine Form von Leben zwischen den Händen, im Unsichtbaren. Und darum geht es jetzt, dass du deinen Fokus, auch während du mir zuhörst, auf deinen inneren Energiekörper richtest und zunächst zur Übung auf einzelne Körperteile, angefangen mit den Händen und später dann auch mit den Füßen, Fingernägeln, Ohrläppchen, Nasenspitze, Bauch, linke Pobacke, was auch immer, rechtes Knie, rechte Kniescheibe, bis du wirklich überall Leben in dir fühlst, in diesen Bereichen bis es dir irgendwann dann auch gelingen mag, dein gesamtes körperliches Energiefeld als solches zu spüren. Wichtig finde ich das auch gerade in diesem Zusammenhang, deshalb, weil es darum geht, eine göttliche innere Kraft zu spüren, die immer in uns ist, sobald wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten, können wir sie schon spüren. Hier habe ich den Kriminalhalbkommissar Michael Fritsch. Äh, Herr Fritsch, Sie meinten in der Rede, das System ist am Ende und wird auch bald fallen. Und sogar als Warnung an die Polizisten gesagt, überlegt euch, auf welcher Seite ihr noch steht und so. Könnten Sie das ein kleines bisschen mehr ausführen? Ja, was heißt ausführen? Also jeder, der äh, wachsam durch die Weltgeschichte geht oder der sich mit Informationen selbst versorgt, die nicht aus den öffentlichen Kanälen kommen, der wird feststellen, dass es ganz, ganz viele Anzeichen und Anlasspunkte dafür gibt, dass äh, das politische System immer mehr bröckelt, dass in den Medien immer mehr Menschen umkippen oder auch mal kritische Meinungen äußern in den Mainstream-Medien und äh, auch wer sich die Finanzwelt anguckt, also diese drei Bereiche sprechen eindeutig dafür, dass die Tage des Systems gezählt sind und dass das, ja ich weiß nicht, ob zuerst das politische System kippt oder das Finanzsystem kippt, aber eines von den beiden wird kippen und das andere mitreißen. Halten Sie es für möglich, dass es gewollt ist, dass das System kippt, einkalkuliert ist, um, ich sag mal als Beispiel, den Great Reset durchsetzen zu können. Also das weiß ich nicht. Das ist sehr schwierig zu bewerten. Ich weiß, dass es ein Kampf um Macht geht und äh, dass einige wenige Menschen uns weiterhin beherrschen wollen. Aber ich glaube, dass äh, die ihre Chance verspielt haben, weil die Menschen immer aufgeklärter sind und werden. Und äh, mit dem Schulterschluss, der sich gerade weltweit praktiziert in den friedliebenden Menschen, die einfach in Frieden und Freiheit leben wollen, äh, hat das Böse keine Chance mehr. Und das Gute wird dieses Mal gewinnen. Wir werden alle eine turbulente Zeit vor uns haben, wenn das System zusammenbricht. Es wird viele Menschen geben, die eine neue Orientierung brauchen. Dafür sind wir diejenigen, die schon ein bisschen weiter sind, dann auch da den Menschen Halt und Aufklärung zu geben, sie mitzunehmen und neue Strukturen zu entwickeln, damit wir wirklich dann auch ein System haben, was funktioniert, wo wir souverän und selbstbestimmt friedlich nebeneinander herleben können. ist ja schöne Aussicht. Was schätzen Sie, wann, wann wäre es jetzt so, dass, sag ich mal, die Maske entrissen ist in einem Jahr oder dieses Jahr noch bis Sommer oder? Das wird vor dem Sommer passieren. Und äh, ich sage nur, wer so ein bisschen äh, den Sternenkonstellationen lauscht und da ein bisschen aufmerksam guckt, was gerade passiert, da gibt es einige Hinweise, dass es nicht mehr lange dauert. Steckt euch den Inzidenzwert in den Arsch. Steckt euch die nicht existente Pandemie in den Arsch. Steckt euch die Staatsanwalt in den Arsch. Steckt euch eure politische Korrektheit in den Arsch. Steckt euch die Maske in den Arsch. Steckt euch den Rest in den Arsch. Steckt euch die Quarantäne in den Arsch. Die Videokampagne Alles dicht machen hat eingeschlagen. Auf Initiative des Regisseurs Dietrich Brüggemann haben 50 Schauspieler auf sehr subtile Weise die Schatten des Lockdowns auf die Schippe genommen. Diese Aktion ist in der Bevölkerung angekommen und hat gleich danach Nachahmer bei den Ärzten gefunden. Meine Hochachtung für ihren Mut. Well, friends, we have a SWAT team in our church again. Coming, authorities. So Yes. Oh. Hello Walter. Hi Arthur. I wonder if I could just give you a cup of tea for the court order. Okay, my lawyer takes care of this. I'm not interested to listen to any word you have to say. I do not cooperate with the Gestapo. I do not talk to the Nazis. You came in your uniforms like thugs. That's what you are. Conversation. I'm not interested in talking. Talk you see, you, you the, see this is players. what the Gestapo is doing. You're coming to co you coming to the place of worship to intimidate und zu harassieren. So, you can make an appointment. Lady, listen to me. You can make an appointment. Another day. You get staple. You are sick. That's what you are. Habt ihr mitbekommen, dass im März ein riesiges Containerschiff tagelang den Suezkanal blockiert hat? Die Mainstream-Medien haben das aufgrund laufen mit starken Seitenwinden versucht zu erklären. In Wirklichkeit war es eine gelungene Aktion der internationalen Allianz gegen die Kabale, gegen den Deep State. Es ist ein Beispiel dafür, dass die Allianz weltweit die Kontrolle hat. Später wurde das Schiff von amerikanischen und russischen Einsatzkräften geentert und es wurden sehr interessante Dinge gefunden. Während einige alternative Medien davon sprachen, dass über 1000 Kinder aus einigen der Container befreit wurden, hat zumindest ein offizieller türkischer TV-Sender über andere Details berichtet. Danach wurden auf dem Schiff erhebliche Mengen an Material gefunden, das offenbar dafür bestimmt war, eine Klimakatastrophe in Gang zu bringen. Ich weiß nicht, was davon wirklich stimmt. Doch es ist davon auszugehen, dass es sich überaus gelohnt hat, alle über 30.000 Container zu untersuchen. Seit über vier Jahren informiere ich mich intensiv über das, was wirklich geschieht. Die Mainstream-Medien versuchen, alle positiven Entwicklungen zu vertuschen. Die Kabale, ihre oberste Spitze, inklusive Vatikan, ist offenbar schon seit einigen Monaten entmachtet. Mehr als Grund genug, von einem zeitnahen Ende der Dunkelelite auszugehen. Alle wahrhaftigen Informationen sollten geteilt werden, um Mut zu machen, um Zuversicht zu streuen. Und um alle einzuladen, den göttlichen Segen in Form von Freiheit, Freude, Gesundheit, Heilung und Neubeginn zu empfangen. Sei ein aktiver Teil dieser Bewegung. Wir werden von Tag zu Tag stärker. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du dieses Video likest und teilst und auch diesen Kanal abonnierst. Dankeschön und Tschüss.